Ja, herzlich willkommen zurück auf Bühne 3, am dritten Tag der FOSCIS-Konferenz 2021. Ja, Spektralbibliotheken sind geeignet, um Satellitenbilder auszuwerten und wie man diese Spektralbibliotheken in KUGIS erstellen kann und visualisieren kann, das stellt uns jetzt Benjamin Yagimov vor. Und zwar stellt er uns genau das KUGIS-Plugin nMap-Box vor. Guten Tag, ich bin Benjamin Jakimow von der Humboldt-Universität zu Berlin und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie man in Kugis mit der M -M Box sich Spektralbibliotheken zunutze machen kann. Ja, was sind Spektralbibliotheken? Spektralbibliotheken beschreiben Spektralprofile und ja, Spektralprofile, wie sieht sowas aus? Das äh, sehen wir hier auf dieser Abbildung. Dort haben wir ja einmal das äh, elektromagnetische Spektrum des Lichtes abgebildet, vom Bereich des sichtbaren Lichtes über das Nahinfrarot bis zum äh, kurzwelligen Infrarot. Und wir erkennen hier die Spektralprofile von ja, einmal Wasser, Vegetation und zwei Mineralien und sehen, dass sich die Reflexion des Lichtes dadurch deutlich unterscheidet zwischen diesen Materialien. Wasser ist bekannt, dass es halt noch, also generell sehr wenig nur reflektiert vom Licht und wenn dann noch eher im sichtbaren Licht ist also insgesamt ein starker Absorber. Im Vergleich dazu haben wir schon mehr Reflexionen bei, bei Vegetation. Hier sehen wir zum Beispiel im sichtbaren Licht dieser kleine Huckel. Das ist eine stärkere Reflexion im Bereich des, des Grüns, des äh, sichtbaren Grüns. Und der Grund dafür, dass wir persönlich als Menschen Vegetation immer als, äh, oftmals als Grün wahrnehmen. Ja, und hier die beiden Mineralien, Calcite, Caloninite, allgemein bekannt als starke Reflektoren im Vergleich zu Vegetation oder Wasser. Gut. wir können also anhand dieser Spektralprofile auf die Oberflächen rück, äh, rückschließen, die dort eben ähm, ja, Licht reflektiert haben. Und deswegen spricht man auch eben von äh, spektralen Fingerabdrücken, die typisch sind für verschiedene Oberflächen. Ja, wo kommen die eigentlich her, diese Spektralprofile? Die werden gemessen durch Spektrometer. Und das kann man im Labor machen. Da hat man dann eine künstliche Lichtquelle, einen Gegenstand, den man spektral vermessen möchte. Hier ein Haufen von grünen Blättern. Und dann wird der Teil des Lichtes, der in diese Richtung hier oben hingeht, der wird dann über ein Glasfaserkabel in den Sensor geleitet, dort nach wellenlänge aufgesplittet und letztendlich das Spektralprofil im Rechner dann gespeichert. Und das können wir natürlich alles auch Okay. Ja, in einen Rucksack packen, mit Akkus versehen und dann tragen wir unser Feldspektrometer äh, in der Umgebung und können vor Ort unter Sonnenlichtbedingungen auch dort die Reflexionen messen, wie das hier der Dr. Marcel Schwieder macht. Wenn man jetzt nicht so ein Spektrometer hat, dann bekommt man Spektralprofile auch aus äh, ja, Spektralbibliotheken, die öffentlich zugänglich sind. Hier drei Beispiele. Eins äh, zum Beispiel äh, die Specu, die wird von der Uni Zürich angeboten, das sind Webseiten, wo man nach bestimmten Kriterien filtern kann und dann Spektralprofile ja, angeboten bekommt, mit verschiedenen Metadaten, wie die aufgenommen wurden. Hier zum Beispiel Spektren, die über einem Schneefeld gemessen wurden, mit Hilfe eines Goniometers, das ist dieser Bogen, da kann man genau einstellen, aus welchem Winkel gemessen werden soll und ja, das ist dann für Forschungswagen sehr interessant dann kann man die, sich dort diese Profile herunterladen, kriegt dann eine Textdatei mit den Metadaten und hier letztendlich die, für die einzelnen Wellenlängen in Nanometer den Reflexionswert. Und man kann Spektralprofile natürlich auch simulieren. Hier ein Beispiel aus der m box Das ist ein Tool, geschrieben von Martin Danner und Matthias Wocher von der LMU München. Dort kann man sich genau angucken, wie am Beispiel von Blattreflexion sich das Spektralprofil ändert, wenn wir bestimmte biophysikalische Parameter ändern, in dem Fall zum Beispiel den Wassergehalt und worauf sich das auswirkt im jeweiligen Reflektionsspektrum. Sehr interessantes Tool. Nochmal zurück zu Marcel, der da im Feld misst. Der hat also seinen Spektrometer, nimmt genau für einen Punkt ein Spektrum auf. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben mehrere Spektrometer, können die alle in einer Reihe aufstellen, können also zeitgleich mehrere Spektralprofile einmessen und gehen damit jetzt immer eine Reihe vorwärts, messen die nächste Reihe ein, und so weiter und so weiter. Oder vielleicht haben wir auch noch mehr Spektrometer zur Verfügung und können die alle in einer Art Gitter, in einem Raster anordnen. Und Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Das ist dann das, was wir allgemein eben als ja, Rasterbilder einer Digitalkamera zum Beispiel kennen. Wir haben also ähm, x Spalten, y Zeit und das ist halt die Anzahl der Pixel eines Bildes. Und für jedes Pixel haben wir also ein Spektralprofil gemessen. Diese Draufsicht auf Satellitenbilder, die ist ja jedem wahrscheinlich bekannt. Und wir können das jetzt aber auch in der M-Map-Box, können wir das um eine Dimension erweitern und in der Z-Dimension zum Beispiel die verschiedenen Spektralkanäle antragen. Das ist ein Beispieldatensatz einer simulierten M-Map-Szene. Die ist so auch in der M-Map-Box verfügbar. Das heißt, das kann man dann selber mal sich so darstellen lassen. Genau, M-Map. Der Begriff taucht jetzt schon mehrfach auf. MMAP ist eine ja, Satellitenmission. Der Satellit soll im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, soll der dann ins All gehen und Daten liefern mit einer Satellitenbilder liefern mit einer räumlichen Auflösung von 30 Metern. Damit ist er vergleichbar mit, mit, äh, Landsatz, mit den Landsatz-Satelliten, die auch eine 30-Meter-Auflösung haben. Allerdings haben die nur, ja, die haben ähm, acht Kanäle in diesem äh, Bereich des Lichtes, der uns interessiert, also vom Sichtbaren bis zum in Infrarot und M-Map hat im Vergleich dazu 242 Kanäle. Und aufgrund dieser Vielzahl von spektralen Bändern unterscheidet man solche Spektralsensoren auch in multispektrale Sensoren und hyperspektrale Sensoren. Die Grenze zieht man da ungefähr bei 20 Bändern. Also alles, was weniger als 20 Bänder hat, aber mehr als ein, es wird als multispektral bezeichnet, was darüber hinausgeht, als Hyperspektral. Die MBET-Daten sollen dann frei verfügbar gemacht werden, so wie man das von Centia und Landsat bereits kennt. Aber stellt sich natürlich die Frage, was macht man denn mit dieser ganzen Information, die in diesen 242 Bändern vorliegt. Und deswegen ist im Rahmen dieser MBET-Mission ein Projekt die Entwicklung der MBET-Box. Die wird von uns an der Humboldt uni und an der Uni Greifswald programmiert und hat das Ziel eben, ähm, ja, diese Nutzung der Hyperspektal-Daten zu erleichtern. Deswegen machen wir das als Kugels-Plugin, also nutzen eine Plattform, die schon viele kennen, ähm, die zudem Open Source ist, sodass halt die Anwendung äh, nochmals erleichtert wird. Wir programmieren das in Python natürlich, ähm, wird als, äh, unter einer Open Source Lizenz veröffentlicht und versuchen, das auch bestmöglich zu dokumentieren. Einmal Read the Docs, Webseiten und so weiter, aber es gibt im Rahmen dieser ähm, hyper Edu initiative hier von der ich ähm, auch schon viele meiner Grafiken übernommen habe. Dort werden eben Tutorials und weitere Anleitungen bereitgestellt, die sich nicht nur mit der M-Map-Box beschäftigen, sondern allgemein mit der Thematik, was sind Hyperspektraldaten, was können wir, können wir damit anfangen. Und neben unseren eigenen Entwicklungen werden auch ganz viele Beiträge für die M-Map-Box direkt durch andere Forschungsgruppen aus diesem M-Map-Kontext ähm, programmiert und äh, wo die dann gezielt halt für ihre eigenen Anwendungen aus dem Bereich Geologie, aus der Landwirtschaft oder eben aus der Gewässerfernerkundung ihre eigenen Applikationen dabei steuern. Ja, jetzt habe ich genug von der Emberbox ähm, erzählt. Jetzt zeige ich die auch mal. Ich habe jetzt mein QGIS gestartet. Das ist die Version 3.18, die aktuelle. Die habe ich über Anaconda installiert. Und wenn ich nun auch die Emberbox nutzen möchte, dann geht das über den QGIS Plugin Installer. Dort kann man sie installieren, habe ich bereits getan, ich aktiviere sie jetzt einfach und was erkennen wir da? Hier kommt ein Button hinzu, über den kann man die MLBox starten und aber sie erweitert KUGIS auch in verschiedenen anderen Bereichen, zum Beispiel im KUGIS Processing Framework, wo die mlbox verschiedenste Algorithmen hinzufügt. Sehr interessant, zum Beispiel aus dem Bereich Machine Learning. Gut, jetzt starte ich die MLBox. Dann, ja, dann öffnet sich ein zweites Fenster und das kann man zum Beispiel nutzen, um die MLB-Box parallel zu Kugis auf einem zweiten Monitor zu betreiben. Und hier laden wir jetzt einfach die Testdatensätze, die mit der MLB-Box mitkommen, einfach rein. Es öffnet sich ein, ähm, ja, ein Kartenfenster und darin finden wir verschiedene Datensätze. Welche das sind, sieht man hier in diesem äh, Layer Tree Panel. Okay. Das ist alles so ähnlich wie in Kugis, nur dass man eben nicht nur eine Karte haben kann, sondern wir können uns auch eine zweite öffnen. Die können wir dann auch beliebig nebeneinander positionieren und zum Beispiel zwischen diesen Kartenfenstern Datensätze hin und her schieben. Jetzt haben wir hier verschiedene Vektordaten, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und zwei Rasterdatensätzen. Es gibt einen räumlich höher aufgelösten, den nennen wir High-RES. So, den habe ich jetzt einfach mal in das rechte Kartenfenster gezogen und dann gibt es einen simulierten M map datensatz Das ist der im linken Fenster. Wir können die Karten deswegen auch umbenennen. Den nennen wir jetzt. Die recht, linke Karte nennen wir So. Und die rechte nehmen wir Okay. Und worin unterscheiden die sich, diese beiden Datensätze? Das sehen wir zum Beispiel hier in dem Data Source Panel, wo die m box grundsätzliche Informationen über die hier bekannten Datensätze anzeigt. Der m datensatz hat halt 177 Kanäle und der irs datensatz hat nur drei. Und zwar das äh, ja, die Kanäle im sichtbaren Licht. Gut. Und jetzt können wir die eigentlich unabhängig voneinander nutzen, diese Kartendarstellung. Wir können die aber auch miteinander verlinken, und zwar, dass die auf den gleichen, äh, immer den gleichen Maßstab anzeigen und auch den gleichen räumlichen Ausschnitt. Und so können wir halt parallel mit diesen Karten navigieren und Pixel miteinander vergleichen. Wenn wir uns jetzt von so einem Rasterbild das Spektralprofil anschauen wollen, müssen wir einfach bloß hier dieses Map-Tool aktivieren, um für eine bestimmte, Location, für einen bestimmten Ort Informationen zu erhalten und dieses, das Sammeln von Spektralprofilen und jetzt klicke ich einfach mal in das M-Map-Box rein und was sehen wir da? Es öffnet sich eine neue Datenansicht, eine neue Data View, nämlich eine Spektralbibliothek. genau Und da werden jetzt automatisch die Spektralprofile angezeigt von den Pixeln, auf die wir raufklicken. in dem Fall M-Map, wenn man das bei dem äh, drei kanal machen, kriegen wir eben auch nur drei Datenpunkte zurück als Profil. Und über dieses Panel hier unten links kann man dann entscheiden, ähm, welche, von welcher Rasterdatenquelle jetzt eigentlich für die jeweilige Position das Profil gesammelt werden soll. Uns interessiert heute mal, wo es ändert. Das drei kanal -Bild eigentlich nicht mehr. Ähm, das nehmen wir aber hier zum Navigieren. Dafür ist es ganz nützlich und jetzt ja, kann ich halt dieses hoch, räumlich hoch aufgelöste Bild gut nutzen, um zu navigieren, könnte mir da auch ein openstreetmap layer reinlegen, um zu verstehen, was sehe ich denn da eigentlich alles für Oberflächen und sammle aber meine Spektralprofile aus dem m bild Wie ja sammeln? Also bis jetzt werden sie bloß angezeigt, wenn ich da ein, ein Profil behalten möchte, zum Beispiel, weil ich jetzt erstmal Vegetationsspektren sammeln möchte, dann klicke ich hier auf Plus und suche mir das Nächste. Okay, dann möchte ich, auch das ich dann behalten will, klicke ich wieder hier drauf und das kann man auch automatisieren. Das hat grundsätzlich, wenn man auf eine Oberfläche klickt, das Profil in die Speck Library reingeschrieben wird. In diese hier. Dann kann man relativ schnell sich Spektren sammeln. Gut. Ich mache die MLBox jetzt endlich mal ganz groß auf dem Bildschirm. So. Ja, und jetzt hatte ich ins AppSec geschrieben dass wir auch zeigen, wie man so eine Spectral library nutzen kann, um ein Rasterbild zu klassifizieren. Wir machen das jetzt mal anhand dieser M-Map-Szene und wollen eine ganz einfache Klassifikation machen, und zwar einfach hier die Pixel danach unterscheiden, ob sie Vegetation sind oder nicht. Dazu sammle ich jetzt mal schnell weiter weitere Vegetationsspektren. Ja, hier in Baumbeständen, aber eben auch auf Feldern. Ja, man kann schön erkennen, wie die sich dann noch irgendwie alle unterscheiden voneinander. Trockene Vegetation. Und ja, hier auch noch welche aus der Kleingartenanlage. So, und ja. Und die müssen wir jetzt mit einem Klassifikationswert versehen, die wir dann im Rasterbild auftauchen. Wie machen wir das? Ja, wir fügen hier einfach in die Speckle Library noch eine weitere Informationsspalte hinzu. Diese Speckle Libraries, das sind... Technisch gesehen sind das Kugelsvektorlayer. Das heißt, genauso können die gehandhabt werden. Wir können die uns auch als in der Karte anzeigen lassen. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel immer dort einen Punkt, wo ich mir ein Spektralprofil geholt habe. So. Und hier taucht die dann auf dem Layer Tree auf und da können wir dann auch sagen, dass die halt unterschiedlich, ja, dass die halt unterschiedlich dargestellt werden sollen. Ich füge jetzt hier aber erstmal eine neue Spalte hinzu. Nämlich Klasse, äh, Class, genau, Integer-Wert und da kriegen meine Vegetationsspektren den Wert 1 zugewiesen. 1 steht für Vegetation. Und jetzt sammle ich weiter und zwar nicht-Vegetationsspektren, wie zum Beispiel hier diese Dachoberflächen, Profile von der Stadtautobahn, rote Ziegeldächer, weitere Dächer Eisenbahnstrecke genau steht auch keine Vegetation. In der praktischen Anwendung würde man sich dafür natürlich viel mehr Zeit lassen hier Asphaltflächen und um genauer unterscheiden zu können und nicht vergessen. Wasser ist natürlich auch keine Vegetation. Gut. Ja, das soll es fürs Erste auch erstmal reichen. Und den geben wir jetzt den Wert, Zahlenwert Nummer 2. Speichern das Ganze ab, gehen aus dem Editiermodus raus. Und wir können jetzt, ich sagte ja, also wenn das ein ganz normaler leer ist, dann können wir den auch dementsprechend stylen. Das heißt, wir klicken jetzt hier auf Categorized Renderer sagen, okay, der soll die Werte aus der, der Spalte Klasse nehmen. Was haben wir da? 1, 1 steht für Vegetation. Und der Wert 2 für das Gegenteil. Dann wählen wir dementsprechend auch noch eine Farbe aus für den Punkt, also grün und wir Grün und nicht Grün Okay. und wir sehen hier die zufolge haben sich jetzt auch unsere, unsere Punkte hier eingefärbt. Ich kann in dieser, dieser Profildarstellung kann ich auch sagen, dass er zum Rendern dieser Profile nicht diese Farbe nehmen soll, die hier eingestellt wurde, sondern dass er da eben auch die, die Farben, genau die gleichen Farben nehmen soll, die für die Symbole hier in der, in der Kartendarstellung genutzt werden. Und dann und da sehen wir halt die Unterschiede zwischen den Vegetations- und den Nicht-Vegetationsspektren. Gut. Ja, und wie nutze ich das jetzt? Um so ein M-Map, also ich habe jetzt hier eine Spektraldatenbank mit vielen M-Map-Profilen, das ist ein ja, cooles Vektor der im Hintergrund. Und äh, ja, wie kann ich das nutzen, um jetzt dieses M-Map-Bild, diese M-Map-Szene zu klassifizieren? Das geht über den Classification Workflow, den der Andreas programmiert hat. Da klicke ich an, dass meine Trainingsdaten aus, der, aus einer Labeled Library kommen, also aus meiner Spektralbibliothek, wo es eine Spalte gibt, die als Label genutzt werden kann. Nehmen wir die. Und wir sehen jetzt hier, dass unsere Klassen, also wir haben 17 Pixel Vegetation, 20 Pixel Nicht-Vegetation. Lassen einfach mal alles so, wie es voreingestellt ist und nutzen den Random Force Classifier, um jetzt hier eine Klassifikation zu erzeugen. So. Ach, vergessen. Was habe ich vergessen? Ich muss hier noch, genau, ich muss noch das Raster eingeben, was er klassifizieren wollen. Das ist natürlich unsere M-Map-Szene. Okay. Und dann verschiedene Schritte. Der Klassifikator wird trainiert und jetzt wird die Klassifikation rausgeschrieben. Und, ja, jetzt sind wir fertig. Sehr da? Hier ist ein neues Bild hinzugekommen. Das können wir uns jetzt hier noch darstellen lassen. Okay. Und so sehen wir jetzt eine klassifizierte m szene wo die grünen Pixel hier Vegetation darstellen und die anderen sollen nicht Vegetation sein. Das hat jetzt natürlich, wenn wir das jetzt im Detail uns angucken, werden wir einen Haufen Fehler finden. Wir haben uns ja auch nicht viel Zeit genommen dafür, aber ich denke, das grundlegende Prinzip, das wurde jetzt aufgezeigt, wie wir Spektralbibliotheken nutzen können, um Fernerkundungsbilder, Rasterbilder zu klassifizieren. Ja, was könnte ich dann noch machen, wenn ich zum Beispiel Spektren aus anderen Datenquellen laden möchte, die jetzt nicht aus Rasterbildern stammen, dann kann ich das über dieses Importmenü machen und zum Beispiel mir Spektren laden, die mit diesem Feldspektrometer aufgenommen wurden, was wir vorher gesehen haben auf dem Rücken von Marcel. Genau, ähm, hier sind etwa Feldspektren, die letztes Jahr in Greiswald aufgenommen wurden. Und ja, nach dem Import kriegt man halt hier diese Tabelle und noch ein paar zusätzliche Informationen, zum Beispiel Aufnahmezeit und ähm, ja, also Details, die in der Fernerkundung durchaus von relevant sind. Genau, und wenn ich die jetzt habe, dann kann ich mir da einzelne selektieren, die, die mich interessieren und ähnlich wie man das aus kennt mit Vektorgeometrien eines Vektorlayers kann ich die dann auch nehmen, kopieren und in einen zweiten Vektorlayer, in unserem Fall in eine zweite Spectral Library, wieder einfügen. Das mache ich jetzt hier über diesen Paste-Button. Gut, hier sind unsere kopierten Spektralprofile. Und wenn ich möchte natürlich, dass die, die anderen Attribute mit übernommen werden, muss ich halt dementsprechend vorher erst noch diese Felder in dieser Tabelle erzeugt haben. Ja, und wenn ich das dann, wenn ich mir dann meine eigene Spektralbibliothek zusammengestellt habe mit den Spektrum meiner Wahlen, dann kann ich die auch ähm, also exportieren in andere Formate, wie zum Beispiel ins Envy Spectral Library Format und äh, was da eben eine Rolle spielt. Standardmäßig speichern wir das als Geo-Package ab. Ist ja naheliegend. Im Hintergrund nutzen wir auch ein cooles spector objekt indem wir halt und, äh, das Geo-Package und ja. Technisch Interessierte stellen sich jetzt sicherlich die Frage, aber wie kommt denn diese Information, zu welcher Wellenlänge ein einzelnes Rasterbad gehört, wie kommt die eigentlich dahin? Woher weiß die m Boxers das? Ja, und das ist, für uns ist das wirklich ein kleines Problem. Ähm, denn da gibt es keinen definierten Standard. Ja. Das kriege ich auch leider nicht über die GEDA raus. Da gibt es keine einheitliche Schnittstelle, wie das ausgelesen wird. Und ähm, ja, wir sind doch nicht die Ersten, die das erkannt haben. Wie man an diesem Datum hier sieht, ist das Problem schon ähm, ja, anderen ähm, aufgefallen. Und wie haben wir das gelöst? Wir nutzen einfach ähm, das geda metadatenformat was ähm, genutzt wird, um halt zu existierenden Rasterbildern halt zusätzliche Metadaten abzulegen. Das wird, so eine Datei wird auch automatisch erzeugt, wenn man in qgis ein Rasterbild öffnet. Und da fügen wir einfach ähm, diese Metadateninformationen ein, so ähnlich wie es in einem anderen ähm, Metadatenformat Standard ähm, aus einer proprietären Software gemacht wird. Ja, Ausblick. Was haben wir sonst noch vor? So einiges, natürlich allgemein für die Embed-Box, aber insbesondere eben für dieses Spec Library Modul, für das ich zuständig bin. Da soll es zum einen dahingehend erweitert werden, dass es mehrere Zeile pro Feature in diesem Vektorlayer dann mehrere Spektralprofile nebeneinander quasi erfasst werden können, um dann halt zum Beispiel ein Feldspektrum und ähm, das dazugehörige Satelliten, zeitgleich aufgenommene, vom, vom Satelliten stammende Spektrum, mitten nebeneinander vorrätig zu halten. Dann soll die Visualisierung wesentlich, ähm, ja, ähm, vereinfacht, aber eben doch ähm, komplexer werden, äh, mehr Möglichkeiten zu lassen und ähm, zum Beispiel, dass halt, äh, ja, Labels halt generischer erzeugt werden können. Das, was man aus Kurs eigentlich schon kennt, da kann man ja ähm, an vielen Stellen diese Kurs Expressions nutzen, um dann Texte zu generieren. Und ähm, dann unter dem Stichwort Speckle Processing soll es eben noch die Möglichkeit geben, dass die ähm, ähm, Spektralprofile genommen werden durch eine auf dem Kugels Processing Framework basierenden äh, Modell dann eben äh, weiterverarbeitet werden und dann on the fly äh, dargestellt werden. Also hier zum Beispiel, das wären die Originalspektren, die wir in, äh, in, der in einer Spekt Library abgespeichert haben und das wäre jetzt so ein, ein ganz einfaches Prozessierungsmodell, wo einfach der Spektralwert halbiert wird. Und das sehen wir dann eben hier in grün dargestellt, ohne dass das jetzt irgendwo abgespeichert sein muss oder lokal irgendwie vorliegen muss. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns ruhig eine E-Mail oder besuchen ja, Sie einfach unsere Seiten und bin jetzt gespannt auf hoffentlich doch entstandene Fragen. Dankeschön. Ja, Benjamin, vielen Dank für die Vorstellung der NMAP-Box. Und ja, ich glaube, das ist auf sehr großes Interesse gestoßen. Wir haben einige Fragen. Ähm, die erste Frage wäre, funktioniert diese Technik der Klassifikation über die selektiven Spektralprofile auch für multispektrale Datensätze? Ähm, ja, also theoretisch schon. Das hat die Frage dann im konkreten Anwendungsfall, ob die Informationen in den multispektralen Daten dann über Ausreichtung des Klassifikationsergebnisses ähm, halt mit hinrechnergenauigkeit zu erzielen. Aber ja, also ob das jetzt äh, äh, über 200 Kanäle sind oder vier äh, oder halt ein Datensatz mit reduzierter Feature-Anzahl oder so, das ist halt, äh, ja, also muss man dann sehen, ob es reicht. Aber es funktioniert technisch, da machen wir keinen Unterschied. Okay. Nächste Frage. Können auch Flächen als Trainingsdaten genommen werden oder nur Punkte? Ähm, als Trainingsdaten für diesen Classification Workflow können sie genutzt werden. Ähm, es ist, was die Spectral Library betrifft, ist es noch nicht so, dass die, ähm, also ja, doch, es geht, dass man auch Polygone angeben kann und dann werden für die, für jedes Pixel unter den Polygonen werden dann die Spektralprofile heraus. Geholt. Aber wenn das halt ähm, ein sehr großer Datensatz ist und dahinter viele Piezen sich verbergen, dann kriegt man halt dementsprechend eine riesige Spektralbibliothek. Und das ist halt die Frage, ob man das dann noch möchte. Ähm, ist der Workflow auch mit einem Orthofotomosaik RGBI realisierbar? Okay, ja, eigentlich schon. Ja, muss man mal gucken konkret ob das, also wie bei dieser Klassifikationsfrage vorhin mit der Anzahl der Bänder, die man zur Verfügung hat, muss man schauen, ob halt die ähm, sich im spektralen Datenraum verbergende Information ausreicht, um halt äh, das eigene Klassifikationsproblem zu entscheiden. Ja. Genau. Ähm, noch eine Frage Die Petrographische Kartierung wäre damit auch möglich? Ich weiß jetzt nicht genau, was ich mit der petrographischen Kartierung verstehen muss, aber ja, muss man gucken. Ja, warum nicht? Also wenn wir, wenn die Spektralprofile da ausreichend sind, die Informationen äh, zu äh, besitzen, die, die für diese Kartierung äh, verlangt wird, dann ja, könnte das äh, durchaus möglich sein, denke ich. Und noch eine letzte Frage: äh, Ändert sich das Farbspektrum? ändert sich das Farbspektrum auch in Abhängigkeit vom Winkel des einfallenden Lichtes? Aber selbstverständlich, natürlich. Also Das ist nicht so einfach, wie ich es da dargestellt habe. Wenn man da weiter ins Detail geht, wird man da viele Unterschiede finden. Das Reflektionsspektrum von Oberflächen verändert sich mit, ja, mit dem Einfallswinkel des Sonnenlichtes, nicht nur mit seiner Intensität und, und aber auch eben mit dem Winkel, aus dem der Sensor das beobachtet hat. Da gab es so ein so ein Bild von, von dieser Specchio-Datenbank, die da mit einem Groniometer gemessen haben und eben genau diese Unterschiede versuchen zu, zu beschreiben. Alles klar. Vielen Dank, Benjamin. Damit wären wir auch am Ende. Und wir sehen uns gleich um 12 Uhr wieder zum nächsten Vortrag.